Hallo, ich bin Marlin und ich mache hier bei Echerli Holz bei der Lehre zur Sägerin. Also, der Hauptbestandteil der Lehre zur Sägerin ist das Entrinden und Weiterverarbeiten von Baumstämmen zu Brettern oder anderen Holzprodukten. Aber neben dem Entrinden gehört natürlich auch Sägen dazu und Fräsen, Kappen, Zuschneiden, Hobeln, bis dann das fertige Produkt entsteht. Also besonders an meinem Beruf ist definitiv, dass wir viel mit Maschinen arbeiten und äh, also Sägerin ist also weniger fein, man, man, also man arbeitet sehr grob und äh, man packt viel mit an. Sicher, bei uns braucht man viel technisches Interesse und Verständnis, weil wir eben viel mit Maschinen arbeiten. Man braucht gutes Vorstellungsvermögen und gute rechnerische Fähigkeiten und natürlich auch gute körperliche Kondition. So, jetzt habt ihr einen kleinen Einblick in meinen Alltag gehalten und ich hoffe es hat euch gefallen und werdet euch doch noch heute als Säger oder Sägerin.